Wir gehen jetzt da rein. Ich weiß nicht. Wir schwimmen jetzt darüber. Hm. Es ist Wasser. Einfach nur Wasser. Ich das, was nicht. du trinkst. Hin und zurück. Dann bist du wieder hier. Wir machen das jetzt. Ich weiß nicht. Dann hast du es geschafft. Dann hast du es einfach geschafft. Das ist doch ein krasses Gefühl. Okay. Du brauchst keine Angst haben, Dino. Du schaffst das. Du schaffst das. Du musst dich dann einstellen. Ich bin jetzt bei dir. Och, ne, nicht schon wieder. Hier. Was willst du hier? Verpiss dich. Mach Geht. einen Abzug. Komm. Geht. Ich will allein sein. Komm einfach. Das sah gut aus. Das noch. Hast du es jetzt? Ja, ich glaube schon. Gott. Du, Jonathan, am Wochenende kommt ein Freizeitpark hier in die Stadt. Hättest okay. du Lust haben, mit mir hinzugehen? Mhm. Klar. Warum nicht? Aber nur, wenn Tom nicht mitkommt. Ich habe ihn nicht eingeladen. Okay, gut. Kennst du diese neue Achterbahn fast Looping? Da soll es angeblich fünf Loopings hintereinander gehen. Echt jetzt? Ja. Boah ist das geil. Und dann machen wir wieder unsere Challenge. Wo du natürlich verlieren musst. Nein du. Werden wir dann sehen. Ja. Weißt du Paul? Ich finde es echt krass. Wie groß das Universum eigentlich ist. Und wie wenig einfach der Himmel ist davon, dem wir uns gerade anschauen. Das Universum breitet sich einfach immer weiter aus. Aber was ist, wenn es sich irgendwann nicht mehr ausbreitet und plötzlich irgendwas passiert? Na, wen haben wir denn da? Schönen Rucksack. Hast du Geld? Nein. doch mal hier. Lass Lasst. Schaut euch doch mal an. Ihr seid schon wie Tom. Geh. Geh, geh einfach. Und, Warum und lässt du sie geh gehen, mit? Mann? Warum lässt du sie gehen? Das sind nicht wir. Hast du es nicht gehört? Wir sind nicht wie Tom. Lass uns auch viel zu sehr von ihm beeinflussen. Tom! Hey! Komm, lass was uns machen. Ich habe richtig Bock, was zu machen. Da hinten ist Andy, komm. Wir gehen jetzt zu dem und kloppen den. Wo bleibt ihr? Nein, das, das wollen wir nicht. Wir sind nicht mehr dabei. Wir machen nicht mehr mit. Komm zurück. Hey Andy, es tut uns wirklich leid, was ihr gehabt habt. Das war nicht, das war nicht schlimm. schlimm. Wir nehmen dich mit. Okay. Wie Paul? Mir auch. Sehr doll. Komm seelisch nicht ganz klar damit. Ja. Paul hat mir bei so vielen geholfen. Früher. Er fühlt mir schon als Freund auch so normal. Das ist lustig. Mir nämlich auch geholfen. Hatten mir gezeigt, wie es sein kann, einen wahren Freund zu haben. Und vor allem, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, an dem man sich halten kann.